den Samsung Wireless Receiver, obwohl wir können das jetzt eigentlich mal so machen, dass wir die Connect Cam dieses Video aufzeichnen lassen, so dass Sie sehen, dass ich sie hier nicht in das Licht führe. Also das heißt, die Aufnahme, die Sie jetzt gerade hören, wird über Samsung geregelt. Die Aufnahme, die ich jetzt mit ManyCam mache, läuft über die Conference Connect Cam, mit der ich gleichzeitig auch im Stream bei Hangouts bin. Da, da bin ich. Genau. So, jetzt die entscheidende Frage, wie können Sie das alles so managen, dass daraus ein gut aussehender Stream wird, ähm, der Richtung YouTube geht. Das, was Sie jetzt hier sehen, die Präsentation, ist die, die ich hier ganz am Anfang äh, verwendet habe. Zum Beispiel als Titelscreen, Sie kennen sie aus der digitalen Lehre. Das heißt, wie kann ich aus dem Vorlesungsraum oder aus dem Vortragsraum direkt nach YouTube Stream Und zwar so, wenn ich selbst präsentiere, dass es auch im Hangout selbst zu sehen ist. Ähm, Im Hangout haben wir aber gerade eine andere Präsentation und dazu blende ich den Browser noch einmal kurz ein. Das ist also die Browseransicht des Hangouts, in der sowohl die Gäste präsent sind, als auch ähm, die äh, Vortragenden mit und mitdiskutanten Einer der Vortragenden auswärts, zum Beispiel derjenige, der hier nur am Rücken zu sehen ist, zeigt gerade eine Präsentation. Das karren system bei Hangouts ist festgelegt, das heißt, wir haben fest angelegte Bildschirmbereiche und es gibt dann auch die Möglichkeit, dieses Layout zu ändern und hier ein Kacheln-System einzustellen, bei dem Sie einstellen können, und das ist neu, das war bis vor wenigen Tagen noch nicht möglich, wie viele Kacheln gleichzeitig zu sehen sein sollen, ganz kurz versuchte ich das jetzt, können wir bis zu 49 Kacheln realisieren. Das möchte ich aber überhaupt nicht, ist dann für die Diskussion aber zum Beispiel äußerst sinnvoll. Gut, an der Situation wird sich jetzt erstmal nichts ändern. Ich bin hier, da draußen sitzt ein Gast und der präsentiert eine Folie, die man im Vortragsraum selbst nicht sehen kann. Schauen wir mal zurück nach Manicam, wie das Ganze hier aussieht. Und dafür müssen Sie wissen, dass es sich hier um ein Mehr-Ebenen- und Lehrerprogramm handelt, mit dem Sie ganz unterschiedliche Einstellungen vornehmen können. Ich kontrolliere noch mal kurz den Sound, dass der Sound da ist. Ja, wunderbar. Und ich möchte Ihnen mal ganz kurz zeigen, wie Sie so einen Stream realisieren können. Nämlich indem Sie von oben her denken in verschiedenen Schichten und dann eine entsprechende Aufnahme realisieren. Vielleicht ganz kurz. Das wäre jetzt Moment. Beginnen möchte ich dafür hier mit diesem ersten Layer, nämlich einem Hintergrundpunkt, den Sie einsetzen können, um einen Stream ähm, anzumoderieren. Und hier vielleicht ganz kurz ähm, können Sie Ziemlich komfortabel, wie ich finde, eine, eine Botschaft einblenden, die dann in den Stream geht. Währenddessen haben Sie die Möglichkeit, während diese Folie aufgeblendet ist, haben Sie die Möglichkeit, die anderen Layer zu organisieren. Jetzt sehen Sie vielleicht, dass hier jetzt diese, jetzt kommt Wir vor allem darauf an, dass ich die Aufnahmen von anderen Sprechern realisieren möchte. Und das wiederum kann ich in diesen einzelnen Bereichen tun. Also das heißt, Sie sehen hier, das ist ein, ich kann, das kann ich als Blank einstellen, als äh, Google Meet oder als Präsentation. Mir wird es darauf ankommen, dass ich jetzt hier die Google Meet Präsentation sehen will. Die habe ich schon ähm, als äh, Bild zugeschnitten. Weiterhin ist wichtig, Google Meet, das wäre dieses äh, das Bild des Sprechers und Darunter sehen Sie das Bild des Publikums. Ja? Ich habe es gerade kurz gerundet. Ich würde jetzt mal diesen ersten Layer ausstellen und auf die Standard 16 zu 9 Ansicht schalten. Dazu muss ich aber allerdings erst diese Videobotschaft abschalten. Das mache ich jetzt. Dann gehe ich auf den Layer, stelle hier ganz entspannt auf 16 zu 9 um und sehe dann folgende Bereiche, nämlich das Sprechervideo aus Hangouts Meet, da bin ich. Ich sehe darunter den Sprecher, der vorstellt und ich sehe seine Präsentation, die er im Hangouts Meet realisiert. Achtung, ich schalte nochmal auf Hangouts Meet um, wie da die Lage im Moment ist. Und Sie sehen, das sind Bildbereiche, die ich aus Hangouts Meet direkt nach Manicam transferiere, ohne dass mir das immer nicht wehtut. Ich zeige jetzt nochmal ganz kurz die einzelnen layer -Bereiche. das heißt, hier können Sie die Layer an- und ausschalten, Black Files, nochmal, das wäre die Präsentation in Hangouts Meet und jetzt, ups, das habe ich schon ausgemacht, das wäre meine Präsentation äh, vor Ort, die ich benutze und wir, äh, nochmal umgeschaltet nach Google Meet. Und dann können Sie natürlich in den Bereichen, das will ich Ihnen jetzt ganz noch kurz da zeigen, da natürlich auch neue Lehrer hinzufügen. Und da würde ich jetzt mal versuchen, eine Webcam einzustellen. Mal sehen, ob das funktioniert. Kann ich nicht benutzen, weil ich sie gerade für die Aufnahme hier im Streamlabs OBS benutze. Aber dann schalte ich noch mal ganz kurz um auf diese Kamera. So. Das ist im Wesentlichen das Geheimnis, das heißt, es ist ein Mehr-Ebenenprogramm. und in dem letzten Layer, den Sie hier ganz unten sehen, und das wird eine Besonderheit sein, würde ich ganz gern ähm, Telegram integrieren als Chat und auch das zeige ich Ihnen mal live, damit Sie sehen, wie man das realisieren kann ähm, und dazu muss ich kurz die Gruppe zur Konstruktionsgrammatik suchen. Denn das ist die, die uns schlussendlich interessiert hier in, dieser, in diesem Zusammenhang. Und führe Ihnen das jetzt einmal ganz kurz vor am Beispiel. Nämlich, ich würde hier einmal neuen Layer installieren. Ich würde hier eine, eine App wählen. Das wäre in dem Fall Telegram. Und dann wird Telegram aufgeblendet. Und um das jetzt ähm, noch entsprechend zuzuschneiden. Wir wollen ja nicht alles aus der App sehen. Ich würde jetzt hier noch einen Crop realisieren, also einen Zuschnitt. Und jetzt hätten wir hier noch einen Telegram-Chat, den wir beliebig äh, verwenden könnten. Und ich würde jetzt wieder die Standardmaske für 16 zu 9 drüberlegen und könnte dann hier entsprechend das noch anpassen, sodass ähm, der Chat entsprechend in das Fenster passt oder eben nicht. So, jetzt haben wir das ganz schön realisiert. So können wir es jetzt glaube ich, erstmal lassen für den ersten Zugang. Sie sehen also, wenn ich jetzt zurückstelle auf die auf Manycam, dass man hier in diesem unteren Bereich eine, ähm, dieses telegram Fenster sieht und dann umstellen kann, ob man den Chat einblenden will oder nicht. Oder man stellt halt eben entsprechend ein, dass man noch ein zusätzliches Desktop-Window äh, installieren möchte. Und ich mache jetzt mal Spaß und so Und... Jetzt sehen Sie hier den Einstellungsbildschirm. Also manchmal funktioniert die App-Aufnahme eben auch nicht so, wie man sich das vorstellt. Aber mal jetzt mal. Wir ah, probieren uns das ganz anders aus. Ähm, wir nehmen mal den Footstreet. Also das wäre jetzt, jetzt mein ganzer Bildschirm, den ich hier einstelle. Und Sie sehen hier den, den Telegram-Chat und die Präsentation mit. Ähm, Hangouts. So, das schalte ich jetzt aber wieder ab, lasse es lang. Und wenn Sie dann den Vortrag beendet haben, können Sie die Kameras entweder umstellen, nur justieren, die Conference Connect, können Sie drehen. Ja, also es reicht theoretisch eine Kamera im Raum, um zwischen Publikum und Sprecher hin und her zu drehen. Also da kann man sich mit einem Stativ das Leben sehr, sehr einfach machen und schlussendlich haben Sie damit auch eine Möglichkeit, eine tolle Präsentation zu realisieren, die, ähm, die für hybride und virtuelle Tagungsformate großartigst geeignet ist. Jetzt äh, würde ich ganz gern, ähm, das zeige ich Ihnen, diesen Vortrag abmoderieren, ähm, ich bedanke mich bedanken für den Vortragenden. Das spannende Thema Digitales Handeln. Absolut großartig. Würde die Kameras wegschalten. Den Pausenscreen einblenden. Den Untertitel wieder einblenden. Moment, jetzt können wir das noch... Ja, dann können Sie auch eine Menge anlegen.